Hallo Leute, was geht? Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Nicht wundern, warum ich so leise und ruhig rede. Im Schlafzimmer schläft Darkie und ich will sie nicht wecken. Es ist momentan 3.06 Uhr und ich dachte mir, ich ziehe mir mal die, den Public-Test-Server von ArcAge, Unchained, und probiere den mal aus. Weil die sind ja jetzt seit dem 1. Oktober, meine ich, ist der Test-Server online für alle Vorbesteller. Also auch für mich. Und es war ein ziemlicher Krampf, da reinzukommen, weil die Warteschlangen ziemlich voll waren und das Spiel einen meistens immer direkt wieder weggeschickt hat. Äh, jetzt habe ich es geschafft, tatsächlich reinzukommen. Also ich bin jetzt im Character Creator und ich würde ganz gerne dann mal ähm, euch so einen ersten Eindruck von den ersten Spielstunden präsentieren und auch für mich noch mal wieder zurück zu ArcGage finden. Äh, das habe ich damals in der Closed Beta gezockt und nachdem es dann auch released war, noch einen Monat. Oh, ein schöner rückwärts aber auch nicht gestanden. Doch, er macht doch einen 360. Wow, nice, nice. Was war das denn? Hast du eigentlich geübt oder was? <lacht> Aber dann war es mir einfach zu pay to win und ich habe es dann auch wieder aufgehört. Mal schauen, ob ich irgendwelche, irgendwelche Sachen wiedererkenne. Mal gucken. Okay. Also es gibt zwei Allianzen. Die nui Allianz und die Harani Allianz. Bei den Nujan. Ich sehe das immer so ein bisschen... Ähm ja, ich muss... Ich muss Ember muss immer unweigerlich mit Final Fantasy 14 vergleichen. Ich bin einfach zu geprägt von dem Spiel. Was haben wir denn hier? Das wären ja sowas wie die die Chiron, die Elfen, die, das klassische Volk. Dann haben wir die Zwergen. Zwergen habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Die lala in Final Fantasy jetzt, sind jetzt nicht wirklich ein Ersatz dafür. Ich liebe Zwergen. Ich spiele immer, wenn ich Tank spiele, würde ich am liebsten einen Zwerg spielen, weil es einfach so gut passt. Dann haben wir die Harani, komplett in schwarz gekleidet, das sind wohl Ninjas, die werden, die werden so geboren, mit schwarzer Kleidung, sie verkörpern die Darkness in deinem Herzen. Submit! Ah, jetzt, jetzt, okay, muss ein bisschen nachladen. Die Vieren sind die Katzenmenschen, äh, okay, mit komplett schwarzer Haut, man muss ja auch eine gewisse Diversität einbringen in das Spiel, ist ja klar, oh, jetzt lädt's. Das ist ein bisschen wie die Rotka, nur. Ach, ich weiß nicht. Ein bisschen cooler, tatsächlich, finde ich. Und die Kriegsgeborenen. Fette Dämonenmenschen. Ja, tatsächlich. Auch eine ziemlich coole Klasse für einen Tank. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich spielen möchte. Also, eigentlich wollte ich, eigentlich bin ich so der Tank-Spieler. Aber ich habe mir für ArcGage gedacht: Hm, spiel's mal was anderes. Nicht immer nur Tank. Und später kann man ja dann ganz leicht umskillen. Also wenn ich dann doch Bedarf für einen Tank habe oder so, dann kann ich einfach umskillen. Ich habe mir tatsächlich mal die Vierern ausgesucht. Ich weiß nicht, ich finde Menschen so langweilig. Ich habe in Final Fantasy jahrelang eine Menschen gezockt. Ich finde aber Menschen sind so die Standardklasse für alle, die sich einfach nicht entscheiden können. Oder die mit den anderen Klassen einfach nichts anfangen können. Ich nehme mal ausnahmsweise einen Vierern. Mal gucken. Das Gute ist, ähm, alle Rassen sind... Habe ich Klassen gesagt vorhin? Alle Rassen meinte ich, sorry sind nicht genderlocked, was ich sehr gut finde in den MMOs. Ich mag es nicht, wenn, wenn Rassen genderlocked sind oder Klassen, weil dann willst du irgendeine coole Klasse spielen und musst aber so ein kleines Lodi-Mädchen spielen. Weißt du, und für mich persönlich, ich möchte mich mit dem Charakter identifizieren, den ich spiele in, M in RPGs. Ich möchte sagen, okay, der Charakter sieht cool aus, ich identifiziere mich mit dem, ich... Ich kann mich in den hineinversetzen. Und das wird schwierig bei einem kleinen Mädchen, das wie 12 aussieht. Nur mal so als Paradebeispiel. Manchen ist das auch scheißegal. Eben das Seine. Also, ich nehme einen Vierern. Normalischen Vierern durchstreifen die Wälder und sie werden getrieben von ihrem Traum, die Natur zu beschützen und erneut zu vergangenem Ruhm zu gelangen. Was haben die für Völkerskills? Stimmt, Völkerskills ist etwas, was, woran ich mich jetzt erstmal wieder gewöhnen muss. Ich weiß nicht, wie stark die das Gameplay beeinflussen. Schützt 5 Minuten lang komplett gegen Fallschaden. Oh, das ist cool. Wenn man irgendwo ganz schnell runter muss. Ermöglicht es dir, Bäume und Leitern 50% schneller zu erklettern und erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit im Sport 5 Minuten lang um 10%. Cool. Was haben die? Aktiviert für 5 Minuten die Zerstörergestalt. Oh. Ich habe so ein Fable für Klassen, die irgendwelche coolen technischen Sachen konstruieren, die anderen dann helfen oder einfach nur cool aussehen. Warte mal, hat dieser Zwerg eine Bauchphysik? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. <lacht> Der Zwerg hat Bauchphysik, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist neu. Normalerweise ist es immer. Gibt es immer nur Boop-Physik. Damit liefert Arcade schon die erste Innovation, und zwar Bauchphysik. Das finde ich irgendwie geil. Der Bauch wabbelt. Das ist richtig realistisch. So, jetzt kommen wir schon zur ersten Qual der Wahl, und zwar die Wahl. Äh, die Wahl der Skills, der Skills-Sets. Es gibt quasi so Sets. Ja, epische Animationen, ich weiß. Es gibt halt so Ske Sets. Und man kann dann bis zu drei Sets im Laufe des Spiels freischalten und die miteinander kombinieren. Und so über 220 Klassenmöglichkeiten ähm, erhalten. Also da gibt es auf jeden Fall sehr viel Experimentierbedarf. Und jedes Set hat auch verschiedene Skills, meine ich, die man aktivieren kann, also die man erlernen kann mit Skillpoints oder auch nicht. Ach, ich weiß nicht, ob ich... Also ich will, ich will schon auf einen möglichen Single-Target-DD-Klatscher gehen. Aber ich würde mal halt was anderes probieren. Schnellklinge soll sehr schwer zu spielen sein. Sehr schwer zu meistern, vor allem. Es soll eine ziemliche Glass Cannon sein, wie ich gehört habe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe auf Bogenschießen. Ich hab einen Bock auf den Bogenschießen. Auf den Bogenschießen? Auf den Bogenschützen. Bogen, äh, Körperlicher Angriff ist ganz hoch. Steuerungsschwierigkeit zweieinhalb Sterne. Ja, nehme ich mal. So, und dann kommen wir zum Character Creator. Hier haben wir ein paar Presets. Okay, kann ich mir so einen Afro-Samurai machen dann? Das wäre ziemlich witzig. Ich glaube, das wäre echt ein Spiel für Darki. Aber Arcade ist auch ein Spiel, wo man sehr viel Zeit investieren muss. Das ist eine Sache, vor der ich echt Respekt habe. Zum Glück ist es nur bei to play Also kann ich... mehr, muss ich mich nicht unter Druck ges äh, gestellt fühlen. Ich kann mir Zeit lassen und zocken, wann ich will. Er <lacht> sieht ein bisschen aus wie die Prinzessin aus, dem, aus Breath of the Wild. Die Gerudo-Prinzessin. Mit der Frisur. Ich wette, wenn man einen Rani macht, könnte man sich dann mit den Gesichtsslidern wirklich so eine spitze Nase und so ein spitzes Kinn machen. Ah, nicht ganz die Frisur, die ich habe. Also schon, geht schon in die Richtung. Ich sehe so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein äh, Navi aus Avatar. Wenn ich mich jetzt so blau einfärben würde, dann könnte ich wirklich als Navi durchgehen so ein bisschen. Der Afro. Nee, dann müsste ich wirklich ein Schwert tragen. Und dann könnte ich Afro-Samurai spielen. By the way, ein ziemlich guter Anime, kann ich nur empfehlen, sehr nice, sehr underground auch irgendwo. Ich verstehe bis heute nicht, warum es immer noch MMOs gibt, die heute in unserer heutigen Zeit rauskommen, wo man kein Leerzeichen im Namen drin hat oder oder zwei Namen oder so, sondern einen durchgehenden Namen. Das ist so altbacken. Okay, dann wollen wir mal. Ah, ja, bis jetzt... 60 FPS. Aber man sieht, wie die Sachen sich aufbauen. Das sieht nicht schön aus. Das Intro kenne ich noch von damals, tatsächlich. Das ist irgendwie so ein Magier. Ich war einst jung. bist Mein Charakter hat eine Stimme? Der hat auch keine Hobbys, stört mich mit dem Schafen. Hätte er nicht bis zum Morgen warten können. Und jetzt, jetzt dichtet er mir auch noch was. Sie haben die P Büchse der Pandora geöffnet. Das habt ihr mal wieder toll hingekriegt. Was lernen wir daraus? Neu tötet. Die Subtitles äh, kommen irgendwie nicht so richtig hinterher. Geht doch mal langsamer, die Subtitles kommen nicht hinterher. Ich find's aber cool, dass der eigene Charakter eine Stimme hat. Das hat man in den wenigsten MMOs tatsächlich. Gibt es überhaupt ein MMO, was, wo der eigene Charakter eine Synchronstimme hat? So eine richtige? Ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder an dem Spiel, dass die, die 3D-Modelle teilweise nicht laden. Oder die Texturen, wie ihr sehen könnt. Also, es hat noch ziemliche Ladeprobleme. Vielleicht liegt es auch an den Servern, die gerade konstant von Spielern geflutet werden. Das sieht schön aus. Okay, wir sind also im Spiel. Okay, ich bin gerade im Tutorial. Ja, Dorfels, der der Hämisch mag wissen, wo sich der Captain befindet. Drücke F und weißt, pressen, Was ich sehr gut finde, ist tatsächlich, dass äh, es deutsche Vertonung gibt hier. Das ist nice. Und die ist gar nicht mal, bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich meine, okay, ich habe jetzt bis jetzt zwei NPCs oder so. Drei. Drei NPCs gehört. Aber es ist bis jetzt so ziemlich gut. Klicken und ziehen, um dich umzusehen. So, ich muss dahin. Kann ich irgendwie... Oh, wenn ich doppelt drücke, dann sprinte ich. Da kommt er. Hallo Barbossa. Nee, Quatsch. Ist ja kein Pirat. das Outfit sieht irgendwie cool aus. Das würde ich auch haben. Das sieht aus wie eine alternative Version von Gangplank. ist wahrscheinlich sein Vater. Gangplank Senior. Wie ist denn das an ähm, all die erfahrenen Spieler aus Ark -Age, die dieses Video vielleicht sehen? Wie ist das mit der Qualität der Cutscenes? Also im Vergleich zu Final Fantasy 14, falls ihr das auch gespielt habt. Würdet ihr sagen, dass das, dass das rankommt? Gibt es viele Cutscenes? Ähm, sind die von der Qualität gut? Ist es eine Story, der man folgen kann? Oder ist das Ganze zum Wegwerfen irgendwo oder zum Einschlafen? Weil grundsätzlich bin ich auch sehr story ihn und bei Final Fantasy lese ich jeden Main-Szenario-Dialog und gucke alles. Und Archage ist eine ziemlich große Welt. Ich hätte auch kein Problem damit, mich hier auf diese Welt einzulassen, wenn es sich denn lohnt. Das Deshalb meine Frage an euch. Oh, ich würde so gerne mal selber synchron sprechen für irgendeine Rolle hier in diesem Spiel. So ein kleiner Traum von mir ist es mal echt so für ein MMO, eine kleine Rolle zu synchron sprechen. Muss ja auch keine große sein. Tatsächlich Doppelklick. Oder Doppeltippen ist Sprinten und ich sprinte ziemlich nice. Passt mit meiner Rasse zusammen. Sieht ziemlich nice aus. Das finde ich cool. Ich glaube es ist nicht so klug, dass alle alle Menschen an Bord hier in schwere Rüstung gekleidet sind. Für den Fall, dass sie halt vom Bord gehen, werden sie sinken wie ein Stein. Das ist gerade nicht so clever. Also entweder sind sie sehr dumm und haben keine Ahnung... Oder sie sind sehr arrogant und denken, sie werden nicht untergehen. Beides fatale Fehler. Thyrin heißen sie. Boah, ein t T-Grex. Boah, nice. Und da ist sie, die Piratenfraktion. Die gibt es nämlich auch. Wenn man genug PK gemacht hat in dann ähm, dann kann man, glaube ich, der Piratenfraktion irgendwie joinen. Ich weiß gar nicht, ob es damals so ein Tutorial gab. So in der Close Beta und kurz nachdem. Und kurz nachdem das Spiel released war. So. so ist dann aber auch so ein bisschen der Schiffsbattle. Also es ist natürlich viel intensiver als so ein vorgefertigtes Tutorial-Level. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Waffen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, Schiffe zu entern, glaube ich, mit so einer Harpune. Man kann auch die Schiffsbanner komplett selber gestalten. Das ist eine Sache, die mir an Arcage richtig gut gefällt. Und zwar, dass man vieles selbst, wirklich, wirklich selbst designen kann. Also nicht, nicht durch vorgefertigte Presets irgendwie so miteinander kombinieren. Sondern man kann es wirklich selber in, in Photoshop oder so zeichnen und dann hier irgendwie einfügen und das wird dann im Spiel angezeigt. Was ich ziemlich ziemlich gut finde. Boah, ziemlich nice Cutscene, wirklich. Ich wette, das würde noch epischer laufen, wenn man die Musik ausmachen und dann dafür irgendein Kriegslied aus, irgendein Kampflied aus äh, Flucht der Karibik einfügen würde, dann würde es bestimmt noch epischer klingen. Und da haben wir die Gleiter. Die eigentlich gleiten und nicht fliegen. Ich frag mich, ob Archeidsch jemals eine richtige Flugmechanik einbaut. Aber dann würden die Gleiter komplett obsolet sein. Oder man könnte das so machen, dass man am Anfang die Gleiter hat und dann im Endgame die Flugmöglichkeit bekommt. Bereit zur Patrouille. Gut, <lacht> gut. Was ist das denn für einer? Folgen! Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Kapitän, bereit zur Patrouille! Wobei das mit dem Flug, mit der ich Flugmechanik. B, um zum Kapitän zu rennen und mehr über Gleiter zu lernen. Ja, gleich. Das mit der Flugmechanik, ähm, ist glaube ich gar nicht so eine gute Idee, weil es ist ja hier Open World PvP. Und dann könnten High-Level-Spieler, die diese Flugmechanik schon haben, die hätten dann ja einen großen Vorteil den anderen Spielern gegenüber, die es halt nicht haben. Man müsste eigentlich so eine komplett eigene Zone oder Insel oder Gebiet erschaffen, wo dann alle im Endcontent fliegen können, wo alle dann die gleichen Chancen haben. Let's go. Uff, das hakt aber. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon überarbeitet wurde grafisch oder noch nicht. Ich weiß nicht, ich habe halt keinen direkten vorher nachher Vergleich. Okay, jetzt habe ich den Gleiter. Ja. Ah, okay. Halte W gedrückt, um schneller zu gleiten. Okay. Halt D gedrückt, um nach rechts zu bewegen, angreifen. Das ist cool. Also, ich habe nie was gegen Luftkämpfe. Luftkämpfe finde ich cool, seit, seit ich Iron gezockt habe. So, hier kommt Also, so funktionieren Gleiter nicht. Das vermittelt ein völlig falsches Bild. Aber das habe ich auch schon von anderen Spielern gehört, die das ein bisschen länger spielen. So, let's go. Aber trotzdem eine ziemlich coole Sequenz, muss ich mal sagen. Achso, uh. Ich kann hier irgendwie nichts anvisieren. Leider haben wir einen verloren. Rest in Peace Statist. Der extra zu Demonstrationszwecken drauf gehen musste. So, jetzt habe ich direkt mein erstes Reit hier. Ohne Zügel. Ich halte die Luft. Das sind unsichtbare Zügel. Habe ich bei Wonder Woman im Shop gekauft. Also, hier werden mir direkt alle Mechaniken, alle wichtigen vermittelt. Gleiten, Schiffkampf, Siege. Es gibt alles. Ich hoffe, das wird dann auch genauso episch dann später. So. Dann wollen wir mal. Zack, nimm das. Zack. Wenn das wirklich so dann lauf laufen wird im PvP, dann. Freue ich mich schon drauf. Aber da braucht man bestimmt auch eine gute Gilde, die dann mitmacht. Also, nichts für Eiselgänger, denke ich. Aber es sieht episch aus. Das gefällt mir echt. Warum zum Fick habe ich denn... Einen Hä? Warum habe ich ein Schwert? Ich bin Bogenschütze. Jetzt habe ich kein Schwert. Okay. Feind anvisieren per Mausklick. Kann ich nicht Tab drücken? Hallo, ich möchte Tab drücken. Moment. Kann man das nicht irgendwie... Ich kann die Tastenbelegung nicht ändern. Okay, meine Kamera ist gerade ein bisschen ungünstig. Hier oben ist nämlich mein Leben. Ich packe die mal kurz ein bisschen weiter nach unten. Ich habe leider. Hallo? Leider wird mir kein Tooltip angezeigt. Okay, das scheint ein Aoi-Schuss zu sein. Zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ich kann eins wärmen, das ist cool. Was ist das? Zwei. Okay, da greife ich mich mit Nahkampf an. Ich habe einen gewissen Delay. Ich drücke und eine halbe Sekunde später kommt dann der Skill. Ich hoffe mal, das liegt nicht am Spiel, sondern nur temporär jetzt an den Servern. Mit dem Delay zu kämpfen in einem action prop game ist ein bisschen scheiße. Leider werden mir auch die Skills einfach nicht angezeigt. Vielleicht später. Oh, ein Fallregen. Der klassische Fallregen. Darf nicht fehlen bei einem Bogenschützen. Oh, der ist aber... Na gut, es regnet nicht. Es, es sprüht eher. Boah, aber ziemlich lange für diesen Gegner. Nein, Gangplank Senior. Uh. Oh. oh. das war brutal. Das hat sich echt brutal angehört. Oh. Alle Burgen verfügen über einen Magneten, der das Land magisch erhält. Ein Magnet? Okay. Fertig, dann los. Wenn alle Burgen so einen großen Magneten enthalten, dann ist es nicht gerade clever, hier mit, mit Metallwaffen und Rüstung rumzulaufen. Der Magnet sieht aus wie ein Schwert. Nein! Sie haben Gangplank erwischt! Ihr Schweine! Wir brauchen einen Healer. Wir brauchen eine Mercy. Wo ist die scheiß Mercy schon wieder, wenn man sie braucht? Leute, es ist immer die Schuld des Healers, nicht vergessen. Oh, da bin ich. Nein, das bin ich gar nicht. Oh, die hat aber ein paar krasses Skills drauf. Ich muss sagen, Gangplank hält sich echt gut für sein Alter. Und dass sie in einem Pfeil in der Schulter steckt. Keine Sorge, ich bring dich in Sicherheit, alter Mann. Du darfst nicht sterben. Ja, ich habe gerade wieder vergessen, dass mein Charge reden kann. Das ist so ungewohnt. Jetzt kann er ja doch stehen. Und ich muss sicherstellen, dass du überlebst. Kapitän! War nicht gerade noch am Sterben. Plötzlich war es doch nicht mehr so schlimm. <lacht> Reicht noch fürs Kämpfen. Damit wird das Tutorial, glaube ich, abgeschlossen. Na gut. Ähm, wir sind da. Die Götter haben deine Verbindung unterbrochen. Nicht wirklich, oder? Ich versuche nochmal, mich einzuloggen. Okay, Leute. Nach 20 Minuten bin ich wieder online. Aber besser als 20 Minuten als 12 Stunden. So, mal gucken. Ich sehe hier nur Ferenc. Sorry, Ferenc. Ich glaube, jede Rasse hat ihren eigenen Startpunkt bzw. Startregion. So ein bisschen wie im WoW. Ich sehe immer noch keine Tooltips. Ach doch, jetzt. Okay. Ist das mein Sprint? Ja, das ist mein Sprint. Okay, es gibt hier einen Basispass, einen kostenfreien Pass und einen Premium-Pass, den man für 10 Euro monatlich dann äh, sich erwerben kann. Und das Gute an einem Premium-Pass ist, dass, da, dass man da halt nur ein paar mehr Skins ähm, und kosmetische Sachen kriegt, so wie ich das mitbekommen habe. Also nichts, was irgendwie Vorteile im Spiel bringt. Was mit dem Shop? Der ja, Marktplatz. Also diese Währung, die wir hier sehen, die kriegt man durch tägliches Spielen und durch diesen Pass. Und die Gratisspieler kriegen genau die gleichen Anzahl an, an Steinen wie die Premium-Spieler. Also ist das alles ziemlich balanced und fair. Soweit. Ich probiere mal den Kampf aus. Da hinten ist ein plateau -Fuchs. Hallo. Okay, ich kann es gedrückt halten tatsächlich. Was ist das hier? Treten. Stößt ihn zurück. Oh, ich bin gleich tot. Oh. Ich wurde gerade von einem Level 1-er-Mob gekillt. So, auf L ist mein Questbrett. Auf K meine Skills. Hier haben wir drei Skill Sets dann. Auf Level 7 und auf Level 15 wird noch eins freigeschaltet. Ah, dann gibt es hier... ...Skill-Kombos. Das ist auch ziemlich nice. Hier kann man sehen, welche Skills mit welchen eine Combo bilden. Das ist geil. Und so kann man sich quasi im Vorfeld schon Gedanken über mögliche Skillungen machen. Das ist nice. Fertigkeiten. Oh, hier haben wir Fertigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie sich das mit den Fertigkeiten auswirkt. Ich glaube, je öfter man eine Fertigkeit macht, desto mehr levelt sie ab. Ich weiß aber nicht, ob man hier alles machen kann oder auch nur bestimmte Anzahl, eine bestimmte Anzahl an Berufen. Hier haben sie doch Fertigkeiten, Kategorie, Obergrenzen, Ernten 2, Handwerk 3, Besonderes 2, Genutzte Spezialisierungen 7. Also man kann nicht alles machen, wie in Fantasy zum Beispiel, sondern man muss sich hier spezialisieren. Uff. So, jetzt muss ich mal gucken. Es kann doch nicht sein, dass ich hier... Oh, jetzt macht er es so auch mit mit Tab tatsächlich. Nice. So, zack. Alter, die machen mich ja richtig down. Die sind gerade mal Level 2. Ich schaffe es nicht gegen einen Level 2er Mob zu kämpfen. Das kann nicht sein. Das, das kann nicht sein. Das kann aber nicht in meinem Skin liegen. Ich meine, mehr als eine Taste drücken kann ich ja schlecht beim Kampf. Mach ich irgendwas falsch? Aber das kann es doch nicht sein. Irgendwas mache ich, glaube ich, falsch. Oder vielleicht liegt es daran, dass ich noch absolut kein Gear habe. C. Naja, ich habe eigentlich kein Gear, so gesehen. Ich habe einen neuen Bogen erhalten. Oh, der ist auf jeden Fall viel, viel besser. Ausrüstungspunkte 120. Ich glaube, das ist das Eye-Level des Bogens, des Equips. Das ist auf jeden Fall Welten besser. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht besser aus. Das sieht schon viel besser aus. Level 2. Vielleicht sollte ich mal daran denken, die Gegner zu looten. Das ist auch so ungewohnt. In Final Fantasy musst du nicht looten. Investiere skill Level 3. Du zum Erlernen neuer Skills. Klicke auf das Skill-Symbol in der Menüleiste... Oder drücke K, um das Skillfenster zu öffnen. Ich kann neuen Skill lernen, cool. Ja, ich habe ja auch so viel Auswahl jetzt. Aufgeladener Bolzen. Ja, ich möchte das lernen. Feuert einen lebenden Pfeil auf einen Feind, der 401 Fährkampfschaden verursacht. 401, das klingt sehr viel. Für 30 Sekunden verlangsamt. verändert Bewegungsgeschwindigkeit um 30%. Hm. Irgendwie habe ich keine Kombo damit. Ich weiß nicht, das leuchtet irgendwie nicht. Mach ich was falsch? Spiele mit deinem Schneelöwen, Junge. Ja, gerne. Sind die das? Ja. Oh, gibt sogar eine extra Cutscene. Oh, wie süß. <lacht> Wir sind jetzt beste Freunde. Ich nenne dich Simba. Oh, das ist schon niedlich. Man sieht leider nicht, ob hier irgendwelche Quests in der Nähe sind, auf der Karte oder nicht. Was war das denn? Hä? Ach Achso, kann man daran kochen? Ach nee, ich kann es nur ausschalten. Ja, das ist jetzt blöd für euch, Jungs. Ich finde, diese neben die erinnern mich sehr an Guild Wars 2. Da gab es immer auch so oft die eigene Spielergeschichte zugeschnittene Cutscenes dann. Ich weiß nicht, aber der, der Helm ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich sehe aus wie so, wie so eine Kuh. Zum Sammeln, so wie Bergbau, bla bla bla, brauchst du Arbeitspunkte. Die Arbeitspunkte sind dann für alle gleichermaßen. Also es gibt jetzt nicht mehr so das System, dass die Leute, die was zahlen, die diesen Patron-Status haben, dass die schnelle Arbeitspunkte regenerieren, sondern alle regenerieren gleich schnell Arbeitspunkte. Also alle haben auch wieder dieselben Bedingungen. Stirbt die Mädchen, die Kommanden. Äh. Okay. Die ist ja dramatisch gestorben. Hat ein bisschen was von Whitebeard. Du kannst deine Quest für Beendet erklären, wenn du noch nicht alle Missionsziele erreicht hast. Du hältst die vollen AP und alle Gegenstände, aber weniger Gold. Das ist cool, dass man, wenn man keinen Bock auf die Quest hat, direkt schon beenden kann. Aber man kriegt halt weniger Gold. Ich frage mich, ob diese Monster hier auch so eine Art Sichtradius haben. Wie in Final Fantasy 14. Also dass, wenn man hinter ihnen steht, man keine Agro bekommt. Weil die nicht sehen. Bonusgold bekommst du, wenn du die Missionsziele einer Quest übertriffst. Das ist ein cooles System. Wenn man weniger macht, kriegt man weniger Gold. Wenn man mehr macht, als gefordert, kriegt man mehr Gold. Quasi wie so eine Art äh, Provision oder so. Das ist cool. Kann man hier irgendwie... Kann man hier irgendwie vergleichen? So direktes Vergleichen geht das? So mal gucken, ob die mich jetzt sehen. Siehst du mich? Ja, tatsächlich. Ich glaube, tatsächlich, die sehen eigentlich, wenn man hinter einem steht. Das ist etwas, was eigentlich nur Final Fantasy so weit gemacht hat. Was ich aber ziemlich nice finde. Das ist so ein kleines Detail, das aber irgendwie viel ausmacht. Nice. Gefällt mir. Nice. Neues Skillset erlernt. Jetzt kann ich ein neues Set erlernen. Äh. Abbrechen. Benutzer des Schattenspiels verwenden agile, höchstreaktionäre Skill, um die Schwächen ihrer Feinde auszunutzen. Eine Kombination auf Tarnung und Akrobatik ermöglicht das einfach nur, Äh, okay. Als Meister der Energiemanipulation können jene, die Aromantie beherrschen, die schädigende Magie abwehren, Feinde nach Belieben durch den Raum schieben. Das hört sich cool an. Die wahre Macht des Skillsets liegt in der Auswahl an Debuffs. Die Feinde verstümmeln, damit du sie nach Belieben erledigen kannst. Blasenfalle. Das kenne ich. Die Blasenfalle kenne ich noch von damals. Da gab es ja Fallschaden. Auch für die Monster. Und mit dieser Blasenfalle hat man die Monster halt hochgehoben und die dann runterfallen lassen und das war voll broken. Zeichen des Pirschers, markiert den Feind für 15 Sekunden erhöht, erlitten Fernkampf und Magie schon um 7%. Ich glaube, ich hole mir erstmal einen Kaffee. Hallo Leute. Leider ist mir die ganze Tonspur während der Aufnahme irgendwie flöten gegangen, deshalb... Ähm hört man nichts mehr. Hier sieht man, wie ich mein erstes Reittier erhalten habe, was ein ziemlich cooler Moment war. Das wollte ich unbedingt zeigen. Der ganze Erhalt des Reittiers ist in Form einer Quest, wo man sich um das Reittier kümmert, es großzieht, mit dem tanzt, es füttert und so weiter und so fort, bis man es dann erhält. Das ist ziemlich süß gemacht. Das Reittier levelt mit einem und es hat auch eigene Skills, die man während des Reitens benutzen kann und es lernt auch jede fünf Level neue Skills dazu. Und man kann auch tatsächlich vom Reittier aus angreifen später, was ich ziemlich cool finde. Wenn man sich mit seinem Reitier ins Wasser begibt, dann wird es nicht desumont wie bei The Elder Scrolls Online, sondern es kann tatsächlich schwimmen, was zwar nicht schnell ist, aber trotzdem dieses nervige Neubeschwören, wie in The Elder Scrolls dann ähm, erspart. Also mir hat Age ziemlich viel Spaß gemacht, to be honest, und ich... Ich werde es auf jeden Fall im Stream weiterspielen, gerade wenn ich in der Gilde bin und PvP-basierte Sachen anstehen, werde ich das ja weniger im Stream spielen können, wegen Stream-Sniping-Gefahr. Ich werde dann aber vielleicht ein, ähm, wieder so ein Best-Of oder so eine Compilation machen, wie zum Beispiel dieses Video, was ja auch nichts weiter als eine eindruck compilation ist, mit ein paar Memes reingestreut. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr Bock habt, mir zuzusehen, wie ich mich durch die Welt von Arcade kämpfe und hier Sachen erlebe. Wenn ihr selber Bock habt, mit mir zusammen Sachen zu erleben, dann schaut doch einfach mal auf meinem Twitch-Channel vorbei. Ansonsten vergesst nicht das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat, zu abonnieren für weitere Videos. Und schreibt mir doch einfach in den Kommentarbereich, ob ihr euch Arcade vorbestellt habt oder nicht oder ob ihr erstmal abwartet, ob Gameigo wirklich sein Versprechen hält. Welche Klasse spielt ihr? Welche Skillungen könnt ihr mir empfehlen als, als Bogenschütze, um möglichst viel D DPS zu fahren? Was habt ihr so für Tipps und Tricks generell für Anfänger wie mich, beziehungsweise langjährige Rückkehrer, die nicht wirklich viel Spielerfahrung haben? Schreibt es mir in die Kommentare, Leute. Ansonsten sieht man sich beim nächsten Video. Ich werde jetzt ein Isch machen, aber man sieht es ja nicht. Obwohl doch. Isch!